Ja, wir sind hier im Staatsweigut Freiburg, im Gutsbetrieb Langnansberg. und Mein Name ist Bernhard Huber, ich bin der Leiter dieser Einrichtung. Ja, Back in Box äh, kann man einfach aus dem Englischen übersetzen. Das ist der äh, Sack im Karton. Also es ist ein Polyethylen-Folienschlauch, in dem der Wein verpackt ist. Und dieser Folienschlauch wird dann durch einen Umkarton auch transportabel. Der Ursprungsgedanke kommt aus dem Forschungsbereich, denn vor einigen Jahren haben wir hier einen CO2-Fußabdruck fürs Weingut durchführen lassen. Ein wichtiges Ergebnis war einfach, dass die Glasflasche ca. 50 Prozent des CO2-Fußabdrucks verursacht und da war es natürlich die Hauptstellschraube, an der man etwas tun kann, eben die Verpackung. Wir verpacken ja in der Grünwagenbox drei Flaschen. Gehen wir mal von 500 Gramm pro Flasche aus, das heißt wir haben 1500 Gramm und äh, die back hat etwa ein Gewicht von äh, 150 Gramm. Das heißt, etwas ist nur ein Zehntel des Gewichtes, äh, was äh, die Glasflasche ausmacht. Der Umkarton ist kein Problem, den kann man dem Ofenanzünden verwenden oder kann in der Papiernutzung wieder zuführen und auch der Folienschlauch ist recycelbar. Man muss einfach wissen, dass äh, der Folienschlauch kein Gebinde ist äh, für eine Langzeitlagerung äh, und so ist es einfach erforderlich, dass man die Füllfrequenz deutlich erhöht. Also wir füllen den Betrieb drei bis viermal im Jahr. Ja, grundsätzlich kann man die Back-in-Box bei allen Weinen und in allen Ländern einsetzen. Die Akzeptanz des Verbrauchers spielt einfach eine große Rolle. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass erfahrene Weintrinker sich schwer tun mit Veränderungen generell im Weinbereich. Und wir wollen auch mit den Weinen, die wir in die Box füllen, vor allen Dingen auch junges Publikum auch ansprechen. Sollen einfach ein Begleiter in schönen äh, Situationen sein.